Dann darf ich jetzt aufrufen, den Tagesordnungspunkt 9 aufrufen. ist die zweite Lesung des der Landesregierung Tierisches Nebenprodukt und Beseitigungsgesetz 2034 24 2030 -005. Hier ist vereinbart worden, dass wir keine Aussprache machen. Der Berichterstatter ist der Kollege Müller-Witzenhausen. Wollen wir die Berichterstattung. Berichterstatter. Kollege Frömmrich übernimmt. Ja, das habe ich natürlich, keine Frage. Moment mal, das ist neun. Ja, ja, ja, müssen wir jetzt mal, ist doch klar. Bitte schön. Beschlussempfehlung und Bericht des Ausschusses für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Der Ausschuss empfiehlt, den Gesetzentwurf in zweiter Lesung unverändert anzunehmen. Vielen Dank, Herr Kollege Frömmrich. Also, die Abstimmungen kommen ja dann im Abstimmungsblock. Ja?